Es ist ein Spiel, bei dem du dein Leben einsetzt. Neun Stunden, neun Personen, neun Türen. Du musst es finden. Ich wünsche dir viel Glück. Alles, was sie tun müsst, ist wählen. Die Wahl schließt sich. Zwei Zero Escapes. Damit hallo und herzlich willkommen zu dem Nonnery Game, oder halt zu 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, wie man das nennen will. Ich gucke ein bisschen wegen dem Mikrofon, ich habe letztes Mal gemerkt, dass es einmal kurz übersteuert hat. Äh, zu sagen jetzt gleich mal am Anfang, das sind zwei Spiele, hat es ja geheißen, zwei Zero Escapes. Äh, den dritten Teil habe ich auch, den habe ich nicht downgeloadet, ge Entschuldigung. Ja, original kam das Spiel 2009 auf dem DS raus, 2016 hast du dann einen PS-Port gekriegt, das ist jetzt der hier, den wir auch spielen werden. <lacht> ähm, wir fangen natürlich mit dem einen Teil 1 an, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Das Problem hierbei ist jetzt tatsächlich, dass ich das Ganze schon aufgenommen habe, etwa 6 Stunden. Und ich habe dann gemerkt, dass die Hälfte der Aufnahme lägt und Tonausfälle hat und Bildstörungen hat. Das heißt, ich habe eigentlich alles umsonst gespielt. Das ist doch der Grund, wieso ich hier eine Trophäe habe. Okay, ich muss gleich den Controller wechseln. Das passiert vielleicht kurz in der Aufnahme drin. Ich habe hier einen Erfolg, leider. Das heißt, ich habe ein Ending. Ich habe das Spiel schon unterdessen gelöscht. Und das andere Spiel, der dritte Teil, ist dann... Hier, Zero Escape, das Zero Time Dilemma. Das ist Teil 3. Ich werde die Main Story jetzt mal so spielen, ohne Stream nix. Das habe ich letztes Mal erklärt. Ich habe letztes Mal auch kurz mit Webcam probiert, aber ich habe das Gefühl, im Spiel drin gibt sich die Möglichkeit nicht, dass ich die Webcam einblenden kann, weil immer so viel passiert auf dem Bildschirm, dass eine Webcam einfach stören würde und deswegen lasse ich sie weg. Das ist der Vorteil, dass ich das jetzt rausgefunden habe, wenigstens. Ich kenne die Charaktere hier langsam ein bisschen. Mehr oder weniger nicht ganz. Ich probiere denselben Weg zu spielen, den ich schon gespielt habe. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich denke, ich weiß mit welchem Charakter ich wohin bin, also ich sollte es eigentlich hinkriegen. Ich würde jetzt hier nochmal denselben Spiel schon nachspielen oder vielleicht auch nicht, mal gucken. Und dann in der, wenn wir dann in die zweite Runde gehen, weil, einfach kurz das Erklären, bevor wir loslegen, ich weiß, ist ich schon dreieinhalb Minuten dran. Das Spiel hat sich anscheinend, verändert, dass sich das, wenn ich das neue Spiel anfange mit einem Speicherstand, der existiert, also würde ich da nicht einfach einen alten Spielstand laden und einen anderen Weg gehen, sondern ich würde gerne... Ja, kommt das Intro nochmal, natürlich. Äh, ich würde da eigentlich sehr gerne... Wie will man... Ich, ich geh mal rein. Äh, ich würde da eigentlich sehr gerne äh, meinen... Stree den Rest im Stream machen dann. Kann sein, dass ich zuerst noch Sword Online streame mit dem dritten Teil, aber das zeigt sich dann noch. Ich kann die Stimme ein bisschen leiser machen, das weiß ich jetzt schon. Ähm, das Spiel wird auf Englisch gesprochen. Es gibt Text, lasse sich auf, ich will den Cursor schnell bewegen lassen. Äh, ich kenne die Rätsel ein bisschen, das heißt es geht ein bisschen vorwärts. Es wird sehr viel geredet, ich probiere zu, zu synchronisieren. Es gibt Stimmen, die ähnlich klingen. Ihr werdet es dann sehen, wenn es soweit ist, ich will jetzt gar nicht allzu viel verraten, aber einfach, dass ihr es wisst, es wird jetzt mal den Playthrough 1 mit 6 bis 7 Folgen, vielleicht auch mehr, wenn ich es ein bisschen kürzer schneide, dann passieren vielleicht die Fehler nicht mehr, habe ich die Hoffnung. Und wenn die Folgen draußen sind, kann es sein, dass das Spiel dann auf Twitch online geht, mit einem alternativen Weg, den würde ich dann allerdings mehr schneiden. Also ich gehe dann nicht davon aus, dass ich dann alles nochmal hochlade, sondern ich würde dann, ja, den Teil kennen wir, weg damit. Dann würde ich, oh, hier kommt was Neues, das zeige ich dann wieder. Oder hier habe ich was anderes entdeckt, als vorhin, das zeige ich dann auch. Äh, aber ich würde dann nicht mehr das ganze Video umgeschnitten hochladen, weil wenn ich dann, es sind glaube ich fünf Enden und sechs Wege, wenn ich es richtig habe. Oder so. Und naja, wenn ich dann alles so probiere zu zeigen, wären das statt 6 Stunden 30 Stunden plötzlich. Das finde ich ein bisschen übertrieben, deswegen würde ich gerne einen Real Playthrough hier machen. Ja, du bleibst jetzt da. Entschuldigung, ich weiß, 6 Minuten. Äh, ich würde einen Playthrough hier jetzt real durchspielen und danach würde ich dann im Stream und dann wie ein Best-of ein bisschen davon hochladen. Und da dann aber auch ein bisschen mehr mit einem Weg spielen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich muss noch kurz meinen Notizblock holen, weil... Tatsächlich gibt es einige Sachen, die ich mir aus dem Playthrough aufgeschrieben habe, aus dem ersten, weil ich weiß nicht genau wieso, ehrlich gesagt, ich habe einige Sachen gefunden, die absolut keinen Sinn machen, aber vielleicht in einem anderen Ending oder auf einem anderen Playthrough plötzlich Sinn machen. Und was ich jetzt auch gelernt habe, ich würde jetzt nach jeder Folge einen neuen Save-File anlegen, damit, falls ich merke, die Folge ist gekackt, kann ich nochmal den alten Savefile laden und halt die Folge re -upen. Das wäre halt so angenehmer zum spielen. Dieses Spiel ist Fiktion, alle Namen, Charakter und äh, Vorfälle sind Fantasie. Es gibt Novel und Adventure, das komme ich gleich noch dazu, das seht ihr dann. Äh, und ja, ich will eigentlich... Nach sieben Minuten kann ich sagen, wir legen los. Mit 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. 9, 8, 7. Und ich muss sagen... Das Spiel besteht halt mehr aus Bildern, es ist nicht wirklich animiert. Also, solche Cutscenes, wie die ihr jetzt gerade seht, sind seltener. Auch die Charaktere sind nicht wirklich animiert. Es ist ziemlich simpel gehalten, es ist halt ein JRPG, äh, kein JRPG, es ist ein eigener japanisches Spiel halt. Kein RPG, nicht so wie SAO, aber. Ja, wir gucken mal. Und für mich ist es halt, ich kenne die Dialoge, ich werde das ein bisschen schneller machen. Ich hoffe, ich kann es auch rechtzeitig übersetzen. So, ich erkläre das ja ganz kurz. Ähm, ein lautes Geräusch hat Junpei äh, geweckt und seine Augen schlugen auf. Momentan bleibe ich im Nobel-Modus. Ich kann nicht wechseln. Hier kann ich nichts ändern. Was ist Flow? Achso, genau. Dieser Tree hier. Äh, den kann ich dann durchspielen. Den habe ich offen. Ihr seht, Wie Ja, fünf Enden sind Ich bin hier drüben gelandet letztes Mal. Ich hoffe, dass ich das wieder schaffe. Hier runter... Also die nach links, dann runter gerade, da nach links und dann nach rechts sollte ich kommen. Mit meinem bisherigen Spielstand. Ich denke mal, den kann ich recreaten. Wäre cool. Was zum... Als seine Augen sich angepasst haben, äh, hat er gemerkt, dass er seine Umgebung gar nicht kennt. Ah, ja, schnell Lüfter, mit frei machen. Au! Äh, mit einem Knall ist Junpei's Kopf mit irgendwas... mit irgendwas Metallen verbunden. Äh... Er ist drüber gerollt und wollte sich mit den Händen auffangen, aber hat er hat nichts gefangen, außer leere Luft. Und er fiel runter und immer noch ein bisschen dösig, äh, immer noch ein bisschen zu dösig, um zu checken, was abgeht, stürzte runter auf den kalten grauen Boden. Ah, verdammt, was zur Hölle. So, und wie ihr seht, jetzt haben wir eine Action-Screen. Ich kann weiterhin in diesem Novel-Modus bleiben, wo sie mehr beschreiben, was abgeht. Ich finde aber diesen Adventure-Modus so eigentlich recht cool, ein Bett. Ich bin ziemlich weit runtergefallen. Das hat richtig weh getan, weil ich finde einfach, der Novel-Modus ist halt, erstens ist mehr lesend wie die Texte halt, äh, aber ich finde, das ist ein bisschen cooler so noch gemacht. Ich habe tatsächlich beide Versionen angeguckt, vorhin und ich finde diese Version tatsächlich ein bisschen angenehm. Nein, warte, das ist es nicht. Ein Erdbeben, aber es wackelt zu, zu stark dafür. Egal. Wo bin ich? Warte, es hat aufgehört. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Eine 5? Sieht wie Blut aus. Was ein bisschen? Ich hoffe mal, das ist kein Blut. 5? was bedeutet diese 5? Sie geht nicht auf. Was ist das? ist das? Hält das die Tür zu? Hey, hallo, ist da jemand? Öffne die Tür. Hä? Was zur Hölle ist das? Eine Uhr. Nein, sieht nicht aus wie eine. Fünf ist das. Das ist dieselbe Zahl wie an der Tür. Oh, wie nehme ich denn das denn ab? Vielleicht muss ich irgendwas da drauf drücken? Nein, gar nichts. Muss ich sie mit Gewalt abkriegen? Klappt nicht. Das Scheißding kommt nicht weg. Was zur Hölle ist mit diesem Ding los? Wo bin ich? Und wieso zur Hölle bin ich hier? Wieso? Was zur Hölle ist mir passiert? Ah, mein Kopf. Oh, das ist... Warte mal, bin ich auf einem Schiff? Ich kann gar nichts sehen. Wenn es nur nicht so dunkel draußen wäre. Hä? Was zum... Du musst mich verarschen. Was zur Hölle passiert hier gerade? Äh, jo, und somit ist unser Zimmer geflutet jetzt sind gleich. Was zur Hölle, verdammt nochmal! Hey, hallo, ist da jemand? Komm schon, wenn du da bist, dann sag etwas. Es hört nicht auf. Nicht gut, gar nicht gut. Ich muss einen Weg rausfinden, und zwar schnell. Und somit beginnt unsere erste Action-Runde. Ich werde das Ganze ein bisschen äh, beschleunigt. Spielen halt jetzt, weil ich es halt schon kenne, leider. Es tut mir echt leid. Ich habe sehr gern eigentlich blind gespielt. Äh, wir sind in der dritten Klasse-Kabine. Äh, Aktionen während deinem Ausbruch. Während einem Ausbruch bist du auf ein Gebiet beschränkt. Dein Ziel ist es, äh, dich rumzuschauen und die Tür zu öffnen. Es sind Items und Hinweise in diesem Raum, in diesem Raum die dir helfen werden. Du benutzt den Cursor, um äh, dich umzuschauen mit LLR und... L1 und R1, läufst du durch den Raum. Linkes Stick bewegt den Stick, den Cursor. Mit 4 könnte ich beschleunigen, brauche ich nicht, weil ich schon auf maximaler Beschleunigung bin. X kann ich untersuchen und somit legen wir los. Wir fangen einfach mal hier an. Äh, über Items, wenn ich ein Items habe, kann ich die über Dreieck über ein Inventar-Screen. Das zieht dann einfach so ein Inventar. Ja. Ich kann mit dem Items untersuchen, ich habe sie links unten. Und wenn ich das Inventar zumache, habe ich das letzte ausgewählte Item in der Hand. Und vielleicht re irgendeine Reaktion löst sich dabei aus. Und ich kann mit nach oben klicken, kann ich das schnell wechseln. Ich habe nur ein Item halt. Äh, das sieht dann so aus, das Item. Und ich notiere mir ganz kurz mal, was da drauf steht. Nämlich, wenn ich das gerade hinkriege, bitte. Machen ist halt kompliziert. So. Weil das ist das erste Rätsel, das ich lösen muss. Und dass ich gerade nicht mehr die Zahlen im Kopf habe, tatsächlich. Wir haben eine rot- ich schreibe rot hin und wir haben blau, rot ausgefüllt, rot leer und blau ausgefüllt, blau leer und ja, ich weiß es jetzt halt schon, aber ich mache das zuerst mal noch. Äh, hier haben wir ein Bild von irgendeinem komischen Schiff drauf, Schrauben halten ist fest, okay. Äh, passiert nichts im Sink, also im Waschbecken. Wir können mit Kreis zurück, dann kann ich mich so unschauen. Da äh, ist ein Tisch. Äh, Wasser strömt da drauf, wie ein kleiner Wasserfall. Scheint nichts Brauchbares zu sein. Dann komme ich wieder dahin. Machen wir mal hier. Ja, da ist ein blauer Schlüssel drin. Guck mal an. Den habe ich im letzten Mal echt lange gesucht. Tatsächlich. Nichts drin. Also, lange gesucht. Das war das Letzte, was ich gefunden habe. Halt. Äh, die Tür zum Ofen. Vielleicht ist was drin. Ah ja, schau mal an. Das habe ich sogar wieder vergessen, dass also ich den Schraubenzieher hier kriege. Ähm, ich kann jetzt, wenn ihr mal unten links schaut, Combining Items, natürlich, ich kann sie kombinieren, nämlich zwei Items wähle. Natürlich, wenn sie funktionieren, bekomme ich ein neues Item, wenn sie nicht, nicht gehen, passiert gar nichts. Also sie gehen nicht kaputt. Unten links kann ich jetzt durchskippen. Äh, und mit Dreieck, wenn ich jetzt meinen Schraubenzieher nehme, dann kombiniere ich den mit dem Bild. Jetzt habe ich das Bild und diese Zahlenkomponenten drauf. Jetzt kann ich meinen ersten Brief schon mal übersetzen, wenn ich das Dreieck habe. Das ist eine 7 und eine 4. Und blau ist eine 6 und eine 3. So. Dann haben wir das. Da hinten ist ein Vorhang. Und da ist ein roter Koffer. Es ist ein Schrank. Natürlich ein roter Koffer, der geht nicht auf. Und hier habe ich, ich brauche einen Schlüssel. Das heißt, ich kann jetzt hier nichts machen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht. Da kann ich jetzt nichts brauchen. Da ist ein blauer Koffer auf dem Bett nochmal. Ziemlich simpel eigentlich. Genau dasselbe wie im roten. Dann habe ich da einen Schrank. Ah, guck mal, da klebt ein roter Schlüssel. Aber das Problem ist, dass wir jetzt... Ja, wir sollten den Schlüssel behalten. Finde ich gut. Was ist mit meinem Gesicht los? Ich sehe aus wie ein Zombie. Was zur Hölle ist mit mir passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe meine Arbeit verlassen, bin zurück in mein Apartment und und Flashbacks. Woo! Ich bin zurück, nicht dass jemand antworten würde. Mann, Arbeit war echt stressig heute. Hä? Eine Brise? Hä? Das ist komisch, habe ich das Fenster offen gelassen. Schade, alles okay zu sein. Ich muss es vergessen haben. Was zum... Wer bist... Uh, uh, ich kann nicht... Ja, ihr seht hier halt eine Webcam einzubauen, fände ich gar nicht. Ähm, fühl dich geehrt, du wurdest auserwählt. Du wirst in einem Spiel teilnehmen. Das neuner Spiel. Da dachte ich am Anfang, das Nonnery Game heißt Nummernspiel. Ihr seht dann gleich wieso. Tatsächlich ist Nonnery Non auf ein Anspiel auf 9. Das wird dann im Spiel noch erklärt. Und deswegen nenne ich es jetzt das Neuner Spiel. Es ist ein Spiel, wo du dein Leben aufs Spiel setzen wirst. Klingt für mich am logischsten halt, weil you, you will put your life on the ist. Kann man nicht wirklich übersetzen eigentlich. Du setzt dein Leben aufs Spiel. Würde ich jetzt mal so übersetzen, deswegen. Ja. Es ist ein Spiel, wo du dein Leben aufs Spiel setzen wirst. Das stimmt, der Typ mit der Gasmaske. Dieser Wichser muss mich hierher gebracht haben, wenn ich meine Hände an ihn legen kann. Ja, ich hätte vielleicht das Fenster zu machen, Mache ich nachher. Äh, naja, ich habe keine Möglichkeit zu wissen, ob es wirklich ein Mann war oder nicht. Sehr gut, genderneutral, dankeschön. Aber wer war das? Die Persona gesagt, du wurdest auserwählt. Was zu Hölle passiert hier? Wieso ich? Du würden in einem Spiel teilnehmen. Das 9 spiel das haben wir schon gehört. Dann wir das Leben Spiel, bla bla. Äh, das 9 spiel Was zur Hölle ist ein 9 spiel Verdammt! Da müssen wir am tatsächlich noch mit Notary game besetzt, bis ich die Lore dann check. Ähm ich weiß es gar nicht... irgendwo... nix. Das könnte auch hier sein. Es ist nicht wirklich ein Bett, es ist eigentlich wie nur ein Brett mit, einem, mit einer Decke drauf, ziemlich flach. Ah ja, guck mal hier. Sieht nicht sehr bequem aus. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Z Nummer 2. Und wie ihr jetzt seht, ist das blaue, rechts, äh, blaue links und rot rechts. Ich zeige das einfach so aus. Das heißt, ich würde hier mit einem fetten Viereck anfangen und ein leeres Dreieck. Und da als zweite Position das volle Dreieck und das leere Viereck. Ja. Right under the grass blau und blauen. blau. Und wie ihr jetzt merkt hier, die ergänzen sich. Also ich habe jetzt von links nach rechts den roten Code und hier von links nach rechts dann den blauen Code. so. Und das, ist, das war eigentlich äh, simpel genug, um darauf zu kommen. Also es war jetzt nicht schwer. Ich meine, ich habe jetzt allgemein das Gefühl gehabt beim Spielen, ich habe jetzt zwei Codes. Rot ist 7485 und blau ist 0263. Das sind die Codes, die ich gekriegt habe. Ich glaube, ich habe... Es ah, ist ein simples Stühle hier drunten. Was ist schon auf den Stühlen drauf? Ähm, ich glaube, ich habe hier alles erkundet, was ich ankunden erkunden kann, deswegen würde ich jetzt einfach mal weitermachen mit dem roten Koffer. Habe ich jetzt mal auch gemacht. Äh, ich muss den Schlüssel hier reinbringen. Äh, na, der Schlüssel macht nichts. Vielleicht muss ich eine Zahl... Äh, ich kann jetzt die Zahlen bewegen. Vielleicht muss ich den Code angeben und dann kann ich den Schlüssel drehen. Probieren wir es mal aus. Minigames. Während einem, Minigame, äh, während einem Ausbruch wirst du äh, kleinere Minispiele lösen, auslösen eventuell. Alles, was du machen musst, dabei ist mit dem link Stick und X-Spielen. Äh, manche Minispiele erfordern, dass du irgendwas manipulierst. Während andere einfach nur wollen, dass du irgendwas anfasst oder das richtige Objekt betatscht. Operation. Ja, das habe ich gecheckt. Ich kann die Nummern anfassen, um sie zur nächsten Nummer wechseln und jetzt muss ich den Code eingeben. Äh, wenn die Nummern stimmen, geht es auf. So. Und Rot, haben wir gesagt, ist 7485. Und ja, bevor ihr jetzt denkt, ja, der überspringt die Wiederholung, what the fuck, das habe ich letztes Mal auch schon gemacht, weil typisch JRPG-mäßig, die überspringen halt einfach nichts, die wiederholen sich zehnmal. Jawohl, ich habe es geschafft. Und damit geht es auf, es öffnet sich und wir kriegen drei rote Nummern. Sieht aus wie Schlüsselkarten, da ist eine Nummer drauf auf jeden, 1, 2 und 3. Ist mein linker Stick kaputt? An die ist nur, wenn ich dran komme, ich dachte schon. Äh nichts drin. Nichts drin. Gut. Dann gehen wir zum blauen Schlüssel. Stecken den hier rein. Äh mit dem Schlüssel passiert genau nichts. Er braucht wieder einen Code wahrscheinlich. Ja, da gut erkannt. 0263. Und ja, die Rätsel waren jetzt nicht, weil es ist nicht so, als wäre ich da letztes Mal eine Stunde dran gehockt oder so. Es ist wirklich nichts weltbewegen, das ist hier passiert, Entschuldigung. Also, ja. Yeah. Äh, ja, sieht aus, als wird es funktionieren. Hey, geil, alles klar, mach mal auf. Jawohl, das ist aufgegangen. Da ist irgendwas drin. Was ist das? Eine äh, Mappe. Äh, Mappenscreen, also Informationsscreen. Äh, du kriegst einen Informationsscreen. Ähm, Informationen, die du sammelst, werden im Filescreen gesammelt, also im Dateienordner. Datei-Bildschirm. Mittel rechts kann ich den File Screen aufmachen oder oben rechts habe ich ein Menü, das ich wählen kann. Mal gucken, was da drin steht. Ähm, Digital Roots sind die Quersummen. Mal gucken. Äh, erschaffe eine, eine Quersumme, Digital Root. Das ist keine Digitalwurzel tatsächlich. Auch wenn es Google-Übersetzer vorgeschlagen hat, dass ich es letztes Mal gesucht habe. Ich wollte wissen, was es auf Deutsch ist, halt einfach. Ich kannte die Quersumme, aber ich wusste nicht, dass es das die Besetzung ist. Also das ist die Quersumme. Du nimmst alle Nummern, die du hast, zusammen. Wenn du mit etwas Größerem rauskommst als äh, eine Einzel einstellige Nummer, wirst du die zwei Zahlen wieder zusammenzählen. Wenn du also eine Doppelnummer hast, wie jetzt sagen wir 11, dann zählst du 1 und 1 zusammen, was dann 2 gibt. Das heißt, die Quersumme wäre dann 2. Wenn du also 9 und 2 hast, hast du 9 plus 2 gibt 11, 1 plus 1 gibt 2 und somit ist eine Quersumme 2 von 9 und 2. So einfach, das ist Mathematik. Ich sehe den Sinn nicht, dass man das macht, aber es existiert halt. Ja. Ähm, genau, du ziehst so lange zusammen, bis du eine einzelne Ziffer hast. Die letzte finale Ziffer ist eine Quersumme. Beispiel, die, die, also die Quersumme von 6, 7 und 8 sind 6 plus 7 plus 8, 21, 2 plus 1 gibt 3 und somit ist es 3. Somit ist die Quersumme von 678, 3. Die Quersumme von 1234 sind 3 und 3 gibt 6, plus 4 gibt 10, 1 plus 0 gibt 1 und somit ist es 1. Genau, verstehen. Verstehen. Also, es ist relativ simpel, es wird einfach zweimal erklärt. Genau, äh, ich zähle einfach so lange nur zusammen, bis ich eine einzelne Nummer habe. Tada. Da war irgendwas auf der Rückseite, ein Notizbuch, ein, ein Stift und ein Taschenrechner. Und ein Stapel Schlüsselkarten. Huh. Und somit haben wir Schlüsselkarten 4, 5 und 6. Ah nein, 6, 7 und 8, okay. Hat das irgendwas zu bedeuten? Nö, nö. Das Material wurde im filescreen Taschenrechner. Mit links komme ich auf den Taschenrechner, den ich nie brauchen werde. Äh, der Taschenrechner kann ja so ganz schnell eine Quersumme raushauen. Das wird irgendwann wichtig, um in der Story voranzukommen. Oder ich kann einfach Kopf rechnen. Aber ich glaube, das Spiel ist nicht so ab 8. Ja, wo bist du halt Blut drin? Äh, aber eben, ich kann das jetzt irgendwelche Zahlen eingeben. Hier nicht allzu schnell. Und dann sagen Digital Root und der rechnet das komplett durch. Falls es irgendwann mal nötig wäre. Uh, hier habe ich ganz viele Tutorials, das ist die Digital Route, also die Quersumme kontrollieren uh, control werden der Ich skipp die mal kurz durch, weil ich die uh, sonst nicht sehe, was neu ist. Das meiste, kenn ich kenne eigentlich alle Screens schon. Das sind die Tipps, die wir am Anfang bekommen haben. Genau, so. Eben, ich kann jetzt hier nach links für den Taschenrechner, nach rechts für die Files oder ich gehe nach hier oben für die File. Wenn mein Akku nicht leer ist, natürlich. Zum Glück habe ich immer Ersatzcontroller hier hinten liegen. Tut mir gerade leid. So, gibt es halt einen neuen Controller wieder. Tada! So, hier oben kann ich auf Pfeil, dann komme ich auf selber. Hier hab ich habe hier unten Map, dann sehe ich meine Karte. Und hier oben links habe ich auch das Item-Menü, das ich mit Dreieck aufrufen kann. Äh, kann ich die kombinieren? Nein, kann ich nicht. Aber wir haben jetzt Schlüsselkarten. Ich denke mal. Legen wir los. Äh, diese Karten mit Nummern auf drauf. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, ich muss sie da benutzen. Okay, lass mal reinstecken. Und nix. Nein, 6, 7, 8. Nix passiert. Äh, stimmt, ich habe immer noch Karten, die ich nicht gebraucht habe. Rote. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so wie der, der Hinweis zu Mega 50. Hey, Quersumme. Quersumme. Also ich vielleicht Quersumme brauche, um auf... Wahrscheinlich 5 zu kommen. Äh, natürlich, ich habe nur einen anderen Hinweis, die, da die Dateien. Ähm, die Dateien sagen irgendwas über eine Quersumme. Eine Quersumme, die Quersumme, hä? was muss ich mit... Es ist eine 5 auf der Tür. Muss ich die Quersumme von 5 erreichen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wir müssen es so ausprobieren. Äh, ich probiere es mal aus. Ich muss einfach die Karten die reinstecken, bis ich eine Quersumme von 5 kriege durch den Rechner. Äh, ja, mit L und X kann ich 3 auswählen. Dann sehe ich, welche Karten ausgewählt sind. Reset wird es sofort resetten natürlich. Wenn ich drei ausgewählt habe, werden sie automatisch. Muss ich auf das Gerät klicken. Entschuldigung, wenn es nicht automatisch ausgelöst. So, und jetzt muss ich kurz. Ich muss auf fünf kommen. Ähm. 6 und 7 gibt 13. 1 plus 3 ist 4. Also kann ich eins dazu nehmen, dann sollte das eigentlich schon passen. Ja, jetzt 5. Äh, ich wusste tatsächlich nicht mehr, dass es. So umgeht. Kann ich das noch anders machen? 3 und 8 gibt 11. 6 und 8 gibt 14, da würde ich alleine schon drauf kommen. 7 und 8 gibt 15, da bin ich auf 6, da bin ich zu hoch. Ne, ich glaube, das ist tatsächlich die Kombinationsmöglichkeit. Okay, ich denke, das wird funktionieren. Oh, was ist das für ein neues Geräusch? Ist es gerade aufgegangen? Na, das Licht war rot, jetzt ist es blau. Kein Zweifel daran. Hier hält mich nichts mehr drin. Lass uns gehen. Okay. Und wir haben es geschafft. Tada. Wow. Ja, klar, der ganze Wasserdruck, der jetzt rauskommt. Ah, mein Kopf. Warte, ist es vorbei? Puh. Das hat sich zu sehr nach einer. angefühlt, als würde ich eine Toilette runtergespielt werden. Verdammt. Okay, besser als er Saufen wahrscheinlich, also trinken. Entschuldigung. Äh, bin ich in einem Flur? Oh. Eine Tür, eine andere Tür. Und ich habe keine Nummer drauf. Verdammt, dieses Wasser, lass mich los. Jawohl, sie geht auf. Wo? Was zur Hölle, ist das das Innenleben eines Schiffs? Naja, ja, das ist das, was ich mir gedacht habe. Das ist total ein... Warte, was zur Hölle? Eine Welle? Ich wund' mal, wir sind nicht allein auf diesem Schiff. Ja, es das heißt ja Nine Persons, also wir vom Spiel kennen schon. Äh, Deck C. Deck B. Schnell, schnell. Deck A ist das nächste. Was? Leute? Viele Leute. Ähm... Ich vermute mal, dass ist ein anderer von uns jetzt. Äh, eine, eine Tänzerin? Nein, bin ich nicht. Beweg dich lieber schnell. Ah, okay, dann. Silberhaar? Hä? Ah, einer von uns, hä? Was? Nichts. Äh, hochgehen wird dir nichts bringen. Da sind zwei Türen, aber keine von denen geht auf. Warte, warte, die Türen gehen nicht auf? Komm schon, kommst du nicht mit? Du musst dich beeilen. Das sind dann die neuen von uns. Alle Karten sind verteilt. Warte. Sie sind weg? Was zur Hölle geht hier nur los? Ein alter Mann wie ein Löwe, ein Mädchen mit pinken Haaren und ein Prinz und ich habe keine Ahnung, von was die labern. Ähm. Hey. Hä? Wo gießt da gerade? Hey, was zur Hölle? Stehst du da nur dumm rum? Hast du nicht gehört? Die Tor die Türen in Deck A sind scheiße. Also nichts, das bringt nichts. Wir müssen die Türen nach Deck B checken. Verstehst du? Na los, beweg dich. Wow. Hey Mann, das war gefährlich. Hä? Vier? Und diese sagt fünf? Sie sind dieselben. Äh, der Raum, in dem ich aufgewacht bin, hatte eine Nummer auf der Tür, genau wie hier du hast auch, ja? Meine Zelle war dasselbe. Eine Nummer auf einer Tür. Ich habe sie aufgemacht. Entschuldigung. Ich, ich habe das Problem, ich skip alles. Zum Glück gibt es diesen Screen hier. Äh, ich habe sie aufgemacht, bin den äh, Gang runtergerannt und fand mich hier drin wieder in einem riesigen Raum voll mit Treppen. Und wie ich vermute, hat das der Rest von euch auch mitgemacht. Es war, als während ähm, die Schleusen aufgemacht wurden. Alle haben plötzlich angefangen zu reden. Ich auch. Äh, gleich wie ich. Da war eine Tür mit, einer, Tür mit einer Nummer drauf. Ja, wir waren alle in diesem komischen Ding. Das ist unwichtig. Wir müssen uns beeilen. Denkst du, ich weiß das nicht, Lady? Äh, verdammt, äh, geh auf. Mit Silvers Stimme habe ich immer ein Problem. Ich kriege den ja nicht hin. Verdammt, sie geht nicht auf. Das verdammte Ding bewegt sich kein Millimeter. Machen wir Platz. Klar, der, der rennt jetzt einfach rein. Äh, ich habe tatsächlich herausgefunden, dass Junpei eigentlich klingt so. Ich lasse ihn auch immer so. Mountain, okay. Da heißt dann 7 nachher. Das weiß ich gar nicht. Äh, ein Bodyslam von einem Typen, der so groß ist, hat sie nicht mehr bewegt. Da muss irgendein irgendeinen anderen Weg dahinter stecken. Das sieht wie das Gerät neben der Tür aus vom, vom, Rumpf, vom Raum früher. Äh, das heißt, wahrscheinlich ist diese Tür auch abgeschlossen. Aber trotzdem... Verdammt! Ja klar, renn du einfach auch noch rein. Sind da irgendwelche anderen Türen? Okay, ich würde jetzt in den noel modus gezwungen. Äh, er hat vorsichtig einen, Sch einen Schritt gemacht, als plötzlich an, an der Spitze der Treppe äh, neben dieser komischen äh, Uhr in der Wand hat er eine Person gesehen. Es war ein Mädchen. Sie sah gleich halt Vergleichung aus wie Junpei. Ich glaube, er sagt immer, er ist 21. Ähm, er blieb stehen, äh, unmöglich, er keine Chance, dass er von ihrem Gesicht weggucken konnte. Er war nicht gefesselt von ihrer Schönheit oder irgendwas solch Lächerliches. Es war ein anderer Grund, wieso er seine Augen nicht von diesem Mädchen nehmen konnten. Junpei hat sie schon mal gesehen. Er konnte nicht mehr genau erinnern, aber wo, aber er wusste es. Er wusste, er hat sie schon mal getroffen. Das Mädchen schaut ihn genau an. Schaut ihn genauso an. Genau gleicher Start. Ihre Antwort suggerierte, dass sie ihn, schon mal, äh, ihn ebenfalls schon getroffen hat. Ohne ein Wort zu sagen, lief Junpei langsam zu, äh, zu ihr rüber. Sie hat sich keinen Schritt bewegt. Es war, als würde sie durch einen magischen Zauberspruch an ihrem Platz festgehalten werden. Als Junpei dann bei ihr beim Fuß der Treppe war. Brach der Zauber. Äh, sobald er seinen Fuß hingesetzt hat, wurde das ganze Schiff noch ein zweites Mal durchgewackelt. Das Erdbeben, also das Beben, ist ja wenig wie ein Erdbeben auf dem Schiff. Das Beben hat das Mädchen uner unerwartet getroffen und sie fiel. Pass auf! Wie aus Reflex ähm, streckte sich Junpei auf, um sie aufzufangen. Oder dachte er auf jeden Fall. Oh? Ihr Gesicht war viel näher, als es sein hätte, hätte sein sollen, nur ein paar Zentimeter weg von seinem eigenen. Er lag flach auf seinem Rücken und sie hat sich quer drüber auf ihn drüber gelegt oder gelandet. Das Mädchen schien genauso verwirrt wie er und ihr Gesicht äh, sagte, sie hat sich noch nicht ganz davon erholt, dass sie ihn gesehen hat. Für einen Moment, der sich wie eine Ewigkeit anfühlte, haben sie sich einfach nur angestarrt. Das Schiff hörte auf zu wackeln. Alles war ruhig. Wasser konnte vom, vom Boden des Schiffs äh, gehört werden. Äh, leicht klatschend gegen Wände und Decken, aber sogar das hörte irgendwann auf. Die Stille war komplett, wie eine dicke, mufflige Decke. Endlich öffnete das Mädchen ihren Mund. Oh mein Gott, bist das du, Jumpy? Jumpy, Jumpy. Ihre Worte echoten durch Jumpys Kopf und plötzlich kehrten seine Erinnerungen zurück. Akane? Er hat ihren Namen gesagt. Ich hab's gehört. Wieso hat er es vorher nicht gemerkt? Das Mädchen war Akane Kurashiki. Sie und Junpei haben... Ach, schon ich. Er hat ihren Namen gesagt. Ja, das werde ich dir gleich rausfinden. Das war gerade ein Fehler. Sie und Junpei waren Kindheitsfreunde. Sie gingen zusammen in die, in die Grundschule für sechs Jahre. Aber was hat sie auf diesem Schiff verloren? Ihre weichen Augen waren nur Zentimeter von seinem Gesicht weg. Ich werde Inches einfach mit Zentimeter setzen und Feet werde ich halt mit Fuß, weil ich weiß nicht, wie viel Fuß ist. Äh, er konnte die Wärme von ihrem Körper spüren. Gefühle, die er lang dachte, sind lange vergessen, begannen sich wieder an die Oberfläche zu arbeiten. Er konnte spüren, weil sein Gesicht sich erhitzte. In diesem Moment. Willkommen auf und. Um Willkommen an Bord. Ich begrüße euch allen vom Grunde meines Herzens zu diesem. Meinem Kanal. Und ich muss jetzt endlich mal gucken, weil ich habe Wessel, habe ich halt mit, ähm, Wessel ist für mich eigentlich ein Kanal. Aber ich bin nicht sicher, ob es da noch andere Übersetzungen gibt dafür. Schiff. Wessel ist Schiff. Gefäß, Fahrzeug. Oder Geschirr. Okay. Schiff. Alles klar. Wir kommen auf mein Schiff. Wusste ich nicht. Ich dachte, erst Schiff, Schiff ist... Äh, Vessel ist für mich ein Ventil. Dachte ich. Was? Was ist das für eine Stimme? Ich bin Zero, der Captain von diesem Schiff. Ja, Zero kriegt die ziemlich gleiche Stimme wie äh, Mountain. Also, Seven dann. Ich bin auch so, Ich bin auch die Person, die ich hergebracht hat. Das ist... Und ich eingeladen hat. Der Typ in der Gasmaske. Hey Arschloch, was zur Hölle ist das? Komm raus hier. Ich möchte dich mal anschauen. Was hast du mit uns vor? Ich will, dass ihr ein Spiel mitmacht. Einige von euch, das weiß ich, sind, sind bereits familiär mit diesem Spiel. Das Neuner Spiel. Es ist ein Spiel, bei dem ihr euer Leben aufs Spiel setzen werdet. Das Neuner Spiel? Was zur Hölle ist das denn? Die Regeln vom Neuner Spiel können.. Können auch Personen gefunden werden. Also ihr habt die auf euch. Es sind simple Regeln. Lest sie. Von was labert der? Hey, da ist irgendwas in meiner Tasche. Check's mal aus. Ich übersetze es jetzt extra nicht, weil ich weiß, dass es das nachher nochmal vorliest. Ich habe das letzte Mal gemacht. Äh, hey, ich habe es auch bekommen. Äh, sieht, aus, uns äh, sieht aus, als hätte Zero uns mit jedem mit einem Brief be beglückt. Hast du ein Problem, das vorzulösen für uns, junger Mann? Auf diesem Schiff werdet ihr eine Handvoll Türen finden mit Nummern drauf. Wir werden sie die Nummerntüren nennen. Die Türen, in äh, die Türen vor euch sind ein, sind ein paar von diesen Türen. Der Schlüssel, um sie aufzumachen, sind diese Nummern nummerierten Armbänder, die jeder von euch besitzt. Äh, wenn ihr die Nummern auf einem nummerierten Armbänder zusammenzählt, und seht, dass die Quersumme von der Nummer gleich ist wie die Quersumme der Tür, dann geht die Tür auf. Nur die, die die Tür aufgemacht haben, mögen durchlaufen. Es gibt aber Limits. Nur drei bis fünf Leute können durchlaufen durch eine nummerierte Tür. Alle, die durchlaufen, müssen durch. Und alle, die mitmachen, also alle, die durchgehen, müssen mitmachen. Okay, das Ding an meiner Hand ist, also, also das Ding an meinem Arm ist, also ein Armband. Der Sinn dieses Spiels ist einfach. Verlass dieses Schiff lebendig. Es ist versteckt, aber ein Ausgang kann gefunden werden. Such deinen Weg aus, such deine Tür, die deinen neuen trägt. Also da gibt es noch etwas, was ich euch sagen muss. Wie ihr sicher schon gemerkt habt, hat das Schiff beginnt zu sinken. Am 14. April 1912 äh, fuhr die berühmte, der berühmte Ozeancruiser Titanic in einen Eisberg. Nach zwei Stunden und 40 Minuten, in denen er geschwommen ist, sank er auf den Grund des Nordatlantiks. Ich gebe euch mehr Zeit. 9 Stunden. Das ist die Zeit, die ich euch gebe, um euren Ausbruch zu planen. Ich höre eine Glocke. Ich denke, es kommt von da drüben, von der Treppe. Es ist die Glocke, äh, es ist die Uhr, die uns die Zeit ansagt. Manchmal sage ich die Begriffe auf Englisch, es tut mir leid. Ich probiere es. Es hat neunmal geklingelt, also es ist neun Uhr. Ich denke, es ist neun Uhr abends. Ich habe nichts gesehen, dass ich probiert habe, rauszuschauen. Könnte aber auch sein, dass du unter Wasser warst, weil es gab eine fette Flut plötzlich dem Fenster. Also. Ich weiß ja nicht. Es muss Nacht sein. Wenn das der Sinn, Fall ist, dann müssen wir bis zum 6 Uhr morgens rauskommen. Ich bin ehrlich, es macht eigentlich keinen Unterschied, 6 Uhr morgens, 6 Uhr abends, weil wir sind in einem Schiff, wir haben eh kein Licht. Also Jetzt ist es Zeit, lasst die Spiele beginnen. Ich wünsche euch viel Glück. Hey du Bastard, was meinst du damit? Komm raus hier, du Arschloch. Der Typ hört eigentlich auf rumzuschreiben. Und die anderen? Mountain Lion. Dancer. Akane. Puh. Ich habe viel zu viele Fragen. Wer ist Zero? Was ist das Neuner-Spiel? Für was ist es da? Ist er irgendein Psycho, der mit uns einfach ein bisschen spielen will? Oder hat er irgendeinen anderen Grund? Und wieso hat er mich ausgewählt für dieses kranke Spiel? Und die anderen? Wieso sind diese acht Leute hier? Und das verwirrendste von allen, wieso ist Akani hier? Ich habe sie nicht mehr seit der Grundschule gesehen. Wieso jetzt? Wieso hier? Wieso sie? Wieso jetzt? Zufall? Nein, glaube ich nicht. Es hat einen Grund. Ich weiß nicht genau wieso, aber es muss einen Grund geben. Okay. Rumstehen bringt uns gar nichts. Wir sollten uns bewegen, denkt ich auch. Uns bewegen? Willst du diese, Nummern Türen Willst du diese nummerierten Türen aufmachen? Hey, hey, warte mal. Äh, sag mir nicht, du willst tatsächlich machen, was dieser Zero sagt. Nein, nein, das ist nicht, was ich meine. Ich sage, ich meine, wir sollten uns einen anderen Weg suchen. Nach allem haben wir jetzt nicht wirklich rumgeschaut, oder? Wir haben. Was? Wo haben wir denn nicht geschaut? Alle haben Deck A rumges Alle da haben Deck A angeschaut, oder? Ja. Wir mussten uns ein bisschen beeilen, also vielleicht haben wir was verpasst. Wieso checken wir dann nicht mal zuerst die niedrigen Trepp, äh, Stockwerke aus. Wir sollten wissen, wie tief, die, wie tief dieser Platz ist. Ich kann damit anfangen. Was anfangen? Okay, dann lass uns gehen. Dicksee. Wow, was zur Hölle? Ist es komplett äh, geflutet? Verdammt. Wenn das Wasserlevel, wenn das, wenn die okay, jetzt wird schwer. Wenn das Level, Wasserlevel weiterhin so steigt, werden wir alle ertrinken. Nein, ich denke nicht, das ist etwas, worum wir uns Sorgen machen müssen. Siehst du, das Wasser fließt nicht. Das heißt, dass der Ursprung des Wassers aufgehalten wurde. Vielleicht hat dieser Zero irgendeine Fernbedienung, um unten eine wasserdichte Tür zu schließen oder so. Er hat gesagt, unser Zeitlimit war neun Stunden. In anderen Worten, wahrscheinlich wird das Wasser für 9 Stunden nicht steigen. Das heißt also, wir sinken nicht bis dann. Das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Kein Grund für Wunschdenken. Das ist deprimierend. Wenn wir nicht einen Weg, um vorzukommen, finden, sind wir auf Deck A und Deck C festgesetzt. Sieht so aus. Hey, warte mal. Was ist mit Deck C, bevor wir irgendwelche... Wie sollten das Deck C auschecken, bevor wir irgendwelche Lösungen finden? Vielleicht finden wir da ja was. Du hast recht. Ich denke, wir sollten die Metalldüren bei, ne bei der großen Treppe anschauen. Sie sind ziemlich verdächtig. Keine Nummer auf keiner dieser Türen. Und ich sehe kein Authentifikationsgerät. Nein, sie sind verschlossen. Diese hier ja auch. Verdammt, keine der Türen geht auf. Hey Leute, hier drüben. Da ist nochmal noch mal eine, noch eine Tür hinter der Treppe. Diese geht auch nicht auf. Ja, mal schauen. Hey, alter Mann, hilf mir mal. Ja, Gewalt, okay. Lass uns mal probieren. Ich kann einen Fehler beheben, den ich im ersten Playthrough gemacht habe, leider. Einen. Der triggert mich richtig. Sie geht nicht auf. Kannst du, nicht, kannst du bitte nicht einfach plötzlich losschreien? Ihr habt mir einen halben Herzinfarkt gegeben. Oh, tut mir leid. Äh, sieht nicht so aus, als würde es, hätte sie sich bewegt, und sogar zwei von uns probiert haben. Sie ist sehr gut gebaut. Idioten, ihr solltet zuerst mal ihr Gehirn benutzen. Hä? Schauen wir genauer hin. Ein Schlüsselloch? Richtig. Es ist offensichtlich, dass wir hier einen Schlüssel brauchen, um die Tür aufzumachen. Ein Schlüssel, hä? Problem damit? Nein, ich habe nur gedacht, wir finden sicher nicht so leicht einen Schlüssel. Was ist das? Das ist ein Zeichen drauf. Bedeutet das irgendwas? Hey, guck, hier drüben auch. Hä? Mehr Türen. Ich denke, das sind Fahrstühle. Da ist ein umgekehrtes Dreieckszeichen drauf hier. Vielleicht sollten wir jetzt mal probieren zu drücken. Nichts. Vielleicht ist der Strom einfach aus. Oder wir müssen irgendwas mit diesem Kartenleser machen. Und da ist ein komisches Zeichen drauf. So, ich bin jetzt bei vier Stunden. Ich bende mal jetzt schon. Oder soll ich beenden? Nein, ich mache noch weiter. Aber ich mache ganz kurz eine Pause. Ich muss was holen. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Äh, nein, wir hören nicht auf, wir machen tatsächlich noch weiter. Äh, da ist noch ein komisches Zeichen drauf. Was ist das? Sieht aus wie ein niedriges Haar mit einem Kreuz oben drauf. Ähm, in der Botanik ist das un für uns Gärtner, also ich mache ja Landschaftsgärtner, äh, das Zeichen für Halbstrauch, meinte ich. Äh, aber das hier ist das, das Symbol für Saturn. Es ist ein astrologisches Symbol. Äh, dann heißt das das Zeichen auf der anderen Tür. Ich glaube, das war das Sonnensymbol. Das macht Sinn. Wir haben dieselben Symbole auf Deck A gesehen. Haben wir? Äh, ich kann mich nicht daran erinnern. Ein Deck A, hm? Ich war nicht da, so also könnte ich es nicht wissen. Wir sollen nochmal äh, nachschauen gehen, wenn wir schon davon reden. Lustig, dass June von, von oben runterkam und das nicht wusste, aber jetzt weiß. Ich meine, sie war ja dabei. Mein Gott, kannst du mal Stimmen Entschuldigung. Ich muss gucken, ob man das überhaupt hört, wahrscheinlich nicht. Äh, das sind zwei Türen zu den, neben den Treppen. Die eine links hat ein Schlüsselloch mit einem ähnlichen Symbol drauf. Sie hat recht. Das sieht aus wie, äh, ähnlich aus wie das, was unten war. Das ist das Erde-Symbol. Die horizontalen Linien äh, bedeuten den Äquator und die Vertikalen sind der Hauptmeridian. Okay. Das Dach. Metallplatten, als ob irgendwas zudecken würde. Vielleicht irgendeinen Dom oder sowas. Ich wünschte, wir könnten hier rauskommen. Sehr realistisch. Wir bräuchten ziemlich viel äh, Sprengstoff, um, da, um das aufzumachen. Die, Windows, die Fenster auch, die sind alle zugemacht. In anderen Worten, wir stecken fest. Wir sind gefangen. Alle Ausgänge führen nirgendwo hin. Ich bin mir sicher, die gehen irgendwo hin. Wir kommen nur nicht raus. Das weißt du nicht. Für alles, was wir wissen, könnten die genau einfach in Wände ausgehen oder in Kreisen führen. Na, ich bin mir ziemlich sicher, die würden irgendwo hinführen. Äh, andere sei... Was wäre sonst der Sinn davon? Und wir können sie aufmachen. Naja, zwei davon zumindest. Ich habe nur ein bisschen arrogant, Arrogante Stimme. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Aber passt schon. Du meinst die nummerierten Türen, ne? Hey, warte mal eine Minute. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal gesagt, aber ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Wir müssen verrückt sein, um die aufzumachen. Wenn wir das machen, machen wir genau das, was Zero von uns will. Ja, wir können schon probieren, wir können die nicht für immer bleiben. Ja, ich glaube auch, dass das richtig ist. Nein, bin ich total dagegen. Sollten wir es nicht zumindest versuchen? Wir wissen nicht, was passiert. Wir sollen hier bleiben. Wir haben nicht die Zeit für das. In 8,5 Stunden wird das Schiff sinken. Hey, seid still! Achso, ja. Äh, bevor wir irgendwas probieren und uns entscheiden, was wir tun, sollten wir etwas anderes machen. Was ist das? Wir müssen Informationen austauschen. Wir wissen gar nichts voneinander. Ich will wissen, wer ihr Leute seid. Wer bist du, von wo kommt ihr, wie seid ihr hergekommen? Sag mir nicht, seid seid nicht auch interessiert. Stimmt, ich denke, Jumpy hat recht. Jumpy? Oh, tut mir leid, ich rede von ihm. Ich nenne ihn einfach Jumpy. Sein Name ist Junpei. Wir sind Kindheitsfreunde. Wir sind auf dieselbe Grundschule gegangen. Warte, stopp! Erzähl uns nicht Zeug, das wir nicht wissen wollten. Ob die, wir nicht gefragt haben, gefragt haben. Zero schaut uns wahrscheinlich zu. Äh, was machst du, wenn er uns zuhört? Wäre das denn schlecht? Natürlich wäre das schlecht. Wir wissen nicht, wie viel dieser Bastard von uns überhaupt weiß. Vielleicht hat er ein paar Le random Leute ausgewählt, um uns hier gefangen zu nehmen. Wenn das der Fall ist, dann wäre es gefährlich, wenn er irgendwas über uns weiß. Wenn Zero weiß, wer wir sind, könnte er nach unseren Familien suchen. Also, äh, vielleicht wenn er er könnte er uns sagen, er hat sie, um uns zu Sachen zu zwingen, weißt du? Aber wir müssen trotzdem wissen, was unsere Namen sind. Äh, es wird schwer mit uns zu reden, wenn wir keine Namen haben. Okay, wieso haben wir da nicht einfach Codenamen? Codenamen? Ja, yep, wir suchen allein aus. So wie... Ich bin Seven. Seven? Wieso bist du Seven? Weil die Nummer hier Seven sagt. Ah, ja, ich verstehe es. Das ist eine gute Idee. Okay, da bin ich Santa. Äh, weiß jemand von euch Trotteln Japanisch? Nein? Okay, Sun heißt 3, also bin ich Santa. Du weißt, wegen Santa Claus? Denkst du nicht, das passt? Dann ist deine, deine Armnummer 3, genau. Okay, dann bin ich das Nächste. Darf ich? Meine Nummer ist 1. Also ich denke, Ace ist da ziemlich passend. Dann bin ich Lotus. Wie ihr sicher alle wisst, hat Lotus 8 äh, Blüten. Blätter. Was natürlich heißt, meine Nummer ist 8. Es würde mich freuen, wenn ihr mich Snake nennen könntet. Meine Armbandnummer ist die Nummer 2. Wenn Ace äh, Karten gesucht hat, dann nehme ich Würfel. Snake aus. Natürlich. Was natürlich passend ist, weil ich blind bin. Du kannst nicht sehen. Ich wusste es. Ich heiße Aces, ich bin Clover. Du weißt schon, wie ein vierblättriges Kleber Viel Glück und so, ne? 4, 5. Okay, meine Nummer ist 5. Äh, mein Codename ist. Wieso solltest du einen haben? Bringt ja eh nichts mehr. Ich meine, wir wissen alle deinen Namen. Du bist Junpei. Oh, oh. Dann solltet ihr mich alle auch bei meinem Namen nennen. Ich meine, es wäre nicht. wenn wär ich fair zu Jumpy. Du denkst, es ist nicht cool für dich, deinen Namen zu verstecken, nachdem du seinen gesagt hast, oder? Was ist deine Armbandnummer? 6. Okay, dann wie sind denn wichtig nicht June? June? Ja, weißt du, das sechste Monat im Jahr. Ich finde es mir sehr interessant, dass bei ihr das Armband über der Jacke ist. Also bist du June. Jumpy. Ist das okay für dich? Ja. Okay, dann. Äh also, das ist dann jeder. Wir haben Ace, Snake, 3 ist Santa, 4 ist Glover, 5 bin ich, 6 ist June, 7 ist Seven und 8 ist Lotus. Das heißt, dass 8 von uns bereits ihre Nummer bekannt gegeben haben. Der einzige, der übrig ist, dieser Brillentyp, der ein Haare hat wie ein Vogelnest. Der hast noch nichts gesagt bis jetzt, oder? Was für eine Nummer hast du denn? Hey, ich rede mit dir. Ist es nicht offensichtlich? Es sind neun Leute hier. Und, und, du weißt die Nummer eins bis 8. Ich bin der Einzige, der übrig bleibt. Also bist du Nummer 9? Ja. Keine Sorge, er hört die Stimme nicht lang. Ich gebe dem jetzt extra eine Stimme, deswegen. So eine Dumme. Was ist dein Codename? Codename? Wie sollen wir dich nennen? Wir haben alle erfundenen Namen. Du solltest auch einen haben. Ich, ich brauche keinen. Wieso nicht? Weil ich nicht hier bleibe mit euch. Hast du irgendeinen Plan? Habe ich. Ja? Was ist das? Bist du dir sicher, du willst es wissen? Ja. Okay, lass mir dich zeigen. Ich werde das machen. Hey, was zur Hölle? Denkst du, machst du da? Bleib zurück. Wow. Wenn ihr noch näher kommt, schneide ich sie auf. Ja, das ist richtig. Clover, bist du okay? Ja, ja, mir geht's gut. Was zur Hölle probierst du da zu tun? Ich hab's dir gesagt. Das ist mein Plan. Was willst du ihr tun, du kranker Bastard? Keine Sorge. Ich werde ihr gar nichts tun. Wenn sie nur das macht, was ich sage, lasse ich sie los. Ganz langsam. Das ist recht. Richtig. Folg mir einfach. Hier, bestätige dich. Hä? Links, guck nach links. Siehst du das Gerät an der Wand? Er war sicher schon mal dabei, wenn er das weiß. Habe ich letztes Mal schon gesagt. Ähm, pack einfach deine Hand auf den Scanner, diesen runden Teil da. Was, wenn ich es nicht mache? Bist du ein Idiot? Was, was denkst du denn? Ich könnte dir jetzt sofort deine Kehle abschneiden. Ich werde dich umbringen, wenn, ich sein, wenn es sein muss. Alles, was ich brauche, ist ein Armband. Tu es, tu es jetzt. Okay, okay, ich mach's. So? Okay, so funktioniert das also. Es ist immer schön, wenn sich jemand opfert, der am Anfang des Tutorials macht. Nur meistens in solchen Spielen ist dann der, der sich opfert, halt das, der Täter. Naja. Ähm, er hat diesen runden Teil das Scanner-Panel genannt, das ist Scanner-Teil. Wenn wir unsere linke Hand da drauf klatschen, äh, wird unsere Armbandnummer da, da eingescannt. Und dann ähm, werden, wenn unsere Nummern zusammen die Quersumme von der Tür geben, geht sie auf, ich weiß, Tor Nummer 5. Aber wieso weiß dieser Typ so viel darüber, wie das funktioniert? Weil Zero am Anfang gesagt hat, dass nicht jeder von uns zum ersten Mal dabei ist. Ah, ich habe das am ersten Mal gemerkt. Es war so obvious. Es ist, es würde genau wissen, was er da tut. Okay, gut, du bist erledigt. Der Nächste. Du, oder? Du hast das der Nummer 1, oder? Ja, habe ich. Und? da bist du der Nächste. Scann dich einfach ein wie das kleine Mädchen hier. Kleine Gür. Was machst du? Los, du es schon. Interessiert es sich nicht, was mit dir passiert? Okay, okay, ganz ruhig. Ich komme rüber. Okay, jetzt bestätige dich. Okay, das ist was du wolltest, oder? Ace könnte dem so leicht eine reinhauen. Entschuldigung. Und jetzt hat das Gerät Clover's und Ace's Nummer 4 und 1. 4 und 1 gibt 5. Das wäre dieselbe Nummer wie das auf der Tür, aber sie geht nicht auf. Weil Minimum 3, maximal 5 Leute durch müssen. Hallo? Eine Person mehr. Äh, wenn das, was Zero gesagt hat, stimmt, dann muss eine Person noch mitmachen. Wer? Wen braucht er denn? Geh zurück. Nein, weiter. Noch weiter. Ganz zurück. Okay. <lacht> Warte, sag mir nicht. Ja, und dann seine 9. 14 gibt auch wieder 5. Tada. In anderen Worten. <lacht> Zum Glück wart ihr alle so kooperativ. Jetzt komme ich endlich aus diesem Albtraum raus. Ich probiere das wie im ersten Run-Through, meine Gedanken in den Stellen reinzubringen, wo sie mir in den Sinn gekommen sind, wenn ich sie wieder bemerke. Äh, einfach damit wir so eine Kontinuität haben, weil ich habe mir Gedanken gemacht, Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Aber ich kann jetzt nicht alles erzählen, weil ich... Erstens habe ich teilweise nicht alles gerade präsent, was mir eingefallen ist, und zweitens will ich halt nicht alles benennen. Okay. Okay, ich brauche euch nicht mehr. Ah, warte mal. Hier, sie gehört euch. Okay. Viel Spaß, Jungs. Ich gehe mal voraus. Na dann. Ciao, ciao. Clover, bist du okay? Ja, ja mir geht's gut. Verdammt, dieser Bastard. Ugh. Geh schon auf, verdammt. Wir können da einfach nur mal scannen, aber... Verdammt, sie geht nicht mehr auf. Hast du irgendwas gehört? Wie, was? ein Piepen? Du hast recht, ich kann es auch hören. Was ist das? Verdammt, wieso hört das nicht auf? Verdammt doch mal. Du, du hast gelogen. Gelogen? Das sollte nicht passieren. Das ist falsch. Das ist falsch. Was passiert da drin? Öffne die Tür, bitte. Ich, ich flehe euch ein. Hilft mir, helft mir heraus. Holt mich heraus. Verdammt. Ja, er ist besetzt. Wieso funktioniert es nicht? Besetzt? Ist es, weil es halt benutzt wurde? Oh mein Gott, oh mein Gott, da ist keine Zeit mehr übrig. Hört mir zu, er hat mich angelogen. Ich wurde angelogen. Er hat mich hier reingesteckt. Es war er. Er hat mich gekillt. Es war er. Ein Biepen. Hat dieses Ding gerade das Geräusch gemacht? Das Display wurde von äh, Besetzt zu frei. Also zu möglich geüchsen. Mal schauen, ob wir es aufmachen können. Okay. Da ist er meine Nummer registriert. Aber es geht nicht auf mit nur einer, Leute, mit einer Person. Wir brauchen Minimum zwei Leute mehr. Was müssen wir machen? Äh, hier ist, glaube ich, noch ziemlich egal. Ich nehme Ace. Ace ist is nice. Ey, Lotus, könnt ihr mir vielleicht mal helfen? Vielleicht müsste ich hier June nehmen. Ich weiß nicht. Die Quersumme ist 5, das soll es machen. Jetzt müssen wir den Schalter ziehen. Alle bereit? Ich werde es öffnen. Oh mein Gott. Scheiße. Wow, das ist ziemlich übel. Er ist hochgejagt worden. June, bist du okay? Ach, zur Hölle, von wo kommt denn das Fieber jetzt? Okay, lass uns mal eine Minute hinten hocken, okay? Denkst du, du kannst laufen? Wie fühlst du dich? Bist du okay? Okay, und jetzt werde ich beenden. Jetzt ist fertig. Ich bedanke mich bei F fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir machen weiter mit Folge 2. Ich gucke jetzt gleich, dass Folge 1 nicht kaputt ist. Ich hoffe wirklich, dass es funktioniert, weil ich wollte das vorhin schon spielen. Folge 1 überschreiben jetzt noch direkt. Ist ja noch nichts passiert vor allem. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht, <lacht> wenn ihr das Spiel kennt, einfach nicht spoilern, bitte. Das wäre doof. Ich gucke auch selber, dass ich nicht spoilere, was ich nicht schon gesehen habe im Let's Play jetzt hier. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Eben, wenn ihr nach dem ersten Playthrough dabei sein wollt, unten findet ihr den Link zu Twitch und alles. Ich werde da vorhin wahrscheinlich SAO spielen oder sonst noch was. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.